An meinem Forschungsgebiet begeistert mich, dass wir sehr grundlegende, ultraschnelle Phänomene beobachten können, von denen wir uns sicher sind, dass sie noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Was uns daran besonders begeistert ist, dass es zu diesen Prozessen sehr oft theoretische Vorhersagen gibt, die teilweise bis in die Gründungsjahre der Quantenphysik zurückdatieren, aber noch nie wirklich beobachtet werden konnten. Materialien, die in den letzten Jahren die Festkörperphysik revolutioniert haben, wie zum Beispiel sogenannte topologische Isolatoren oder übergangsmetall oder Hochtemperatur-Supraleiter, alles Materialien, die ganz eigenartige, ultraschnelle Dynamik beherbergen. Die wollen wir verstehen und wir wollen wissen, wie man damit Funktion erzeugen kann und auch maßschneidern äh, kann. Die Natur nutzt ja ultraschnelle Quantendynamik sprichwörtlich auf natürliche Art und Weise, um sagenhafte Effizienzen hervorzubringen, zum Beispiel für den komplexen Vorgang der Photosynthese. Wenn wir in der Physik ein ähnlich gutes Verständnis dafür hätten, wie Quantendynamik makroskopische Eigenschaften erzeugt, dann könnten wir auch diese Idee für neue Quantentechnologien der Zukunft nutzen.